Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die AfD widmet sich mit diesem Antrag einmal mehr einem ihrer Lieblingsthemen, nämlich der vermeintlichen Islamisierung und dem Schutz des Abendslandes davor. Und auch, Herr Hess, wenn Sie hier versucht haben, Sachthemen in den Vordergrund zu rücken, wissen wir doch, worum es Ihnen geht. Sie wollen Ängste wecken vor den sogenannten Messermännern und Kopftuchmädchen wie Frau Weidel und andere Ihrer Kollegen Muslime in Deutschland hier grundsätzlich in diesem Parlament verunglimpfen, meine Damen und Herren. Und, und sehr befremdlich finde ich auch, dass nun ausgerechnet die AfD, in ihrem Antrag eine engere Sicherheitskooperation mit Israel fordert. Wir müssen uns wahrlich doch nicht von einer Partei belehren lassen, deren Mandatsträger in Yad Vashem und bei offiziellen Gesprächen in Israel ausdrücklich nicht willkommen sind, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang den israelischen Botschafter Jeremy Isakharov zitieren, der mitteilte wegen der Haltung der AfD zum Holocaust- jeden Kontakt zur Partei zu meiden. Er sagte, mehrere Male hat Ihr Führungspersonal Dinge gesagt, die ich als hochgradig beleidigend für Juden, für Israel und für das ganze Thema des Holocaust empfinde. Das sollte Ihnen mal zu denken geben, meine Damen und Herren. Und Das Problem, das Sie ja regelmäßig haben, ist, dass Sie den Islam mit Islamismus verwechseln, also mit dem politischen Islam, dass Sie alle Muslime zu Islamisten machen. Aber, meine Damen und Herren, da sage ich Ihnen, das ist Unsinn. Die große Mehrheit der rund 4,5 Millionen Muslime in Deutschland leben hier in Frieden und Freundschaft unter uns. Und das sollten Sie endlich auch mal zur Kenntnis nehmen auf dieser Seite des Hauses. Was aber auch, und da sprechen Sie an, wir haben in Deutschland eine Bedrohungslage durch islamistischen Terrorismus, dessen Nährboden der Islamismus ist, das belegen nicht nur 600 Straftaten im Jahr 2018, das belegen auch die Zahlen von rund 700 Gefährdern und 600 relevanten, 500 relevanten Personen, die wir in Deutschland haben. Der Verfassungsschutz spricht deshalb von einer anhaltend hohen Gefährdung für islamistisch motivierte Anschläge. Aber es ist anders, als Sie sagen, wir begegnen dieser Gefahr ganz entschieden und auf vielfältige Weise. Dazu zählt der erhebliche Stellenaufwuchs bei den Sicherheitsbehörden. Allein beim BKA haben wir 1000 Stellen geschaffen. Im letzten November wurde erst eine neue Abteilung islamistisch motivierter Terrorismus und Extremismus geschaffen, und allein in den letzten zehn Jahren sind neun islamistische Organisationen und Vereine verboten worden. Sie sehen also, die Koalition ist bei der Bekämpfung des Islamismus hellwach und handelt konsequent, meine Damen und Herren, und dafür brauchen wir auch Ihre Anträge hier nicht. Und auch im Bereich der Prävention tut sich einiges, aber längst nicht genug. Und das hat auch damit zu tun, dass die Parteien des linken Spektrums vielfach eine viel zu große Nachsichtigkeit üben gegenüber den Vertretern des politischen Islam. Aber auch da sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, das ist grundfalsch. Das Motto aller Demokraten muss, ob bei religiösem Extremismus oder politischem Extremismus, immer dasselbe sein. Keine Toleranz für Intoleranz. Jeder Extremist ist Mist, meine Damen und Herren. Denn natürlich ist es so, der religiöse Fundamentalismus führt zu Parallelgesellschaften, zur Ablehnung unserer Grundwerte, und er gefährdet auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und deswegen müssen wir ihn auch gemeinsam bekämpfen. Lassen Sie mich das sagen, auf meine Heimatstadt Hamburg bezogen. Hier werden die Vertreter des politischen Islam nicht nur toleriert, hier werden sie von Rot-Grün auch noch hufiert. Das zeigen die Islamverträge, die geschlossen sind durch den Senat mit sehr problematischen Verbänden und an denen er seit Jahren trotz eklatanter Verstöße auch noch unbeirrt festhält, obwohl es breite Kritik aus der Politik und aus der Gesellschaft von Frauenverbänden, von Menschenrechtlern gibt. Und auch hier muss man sagen, im Bund, agiert man zuweilen bleuäugig. Ich denke da zum Beispiel an die Kampagne des BMJV Wir sind Rechtsstaat, eine gute Kampagne. Aber dort nun ausgerechnet zu werben mit dem Präsidenten des Zentralrats der Muslime, dessen beiden größte Mitgliedsverbände mit ATIP die türkischen Ultranationalisten sind, und mit den Muslimbrüdern eine Vereinigung, die laut Verfassungsschutz die Errichtung eines islamischen Gottesstaates will. Wenn man so macht, macht man auch den Bock zum Gärtner, und das sollte nicht sein. Und deshalb ist es wichtig, den Fehlentwicklungen gegenzusteuern. Die Bundesregierung macht das. Ich habe es angesprochen. Wir machen es aber auch im Vorfeld. Wir haben die Fördermittel für DITIB gestoppt aus dem Programm Demokratie leben nach all den Verfehlungen, die wir dort entdecken mussten. Wir haben die Fördermittel gestoppt an den schiitischen Dachverband IGS, dessen Mitglied das Islamische Zentrum in Hamburg ist, die Blaue Moschee des Mullah-Regimes. Wir haben zuletzt das Bundesinnenministerium Sprachkenntnisse eingeführt, verpflichtend für die Einreise und Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung von Auslandsimamen. Eins sage ich aber auch, wir müssen auch den säkularen, liberalen Muslimen insgesamt in Deutschland mehr den Rücken stärken. Es darf nicht sein, es darf nicht sein, dass Mädchen hier in unserem Land gehänselt werden, weil sie kein Kopftuch tragen, oder dass säkulare Muslime bedroht werden und beschimpft werden als Ungläubige. Denn das sind doch genau die Menschen, die sich hier gut integriert haben und auch Vorbilder sind. Und Was wir uns wünschen und brauchen, ist ein moderner, liberaler Islam, der sich Deutschland zugehörig fühlt, der sich dem Einfluss ausländischer Regierungen konsequent entzieht und der die Identifikation seiner Gläubigen mit unserem Land fördert. Und Ich bin sicher, wenn das gelingt, dann wird auch dem Islamismus der Nährboden in unserem Land entzogen. Vielen Dank. Jetzt